Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute mit diesem Make-up-Look. Das toll. Und ich würde sagen, los geht's. So, dann fangen wir mal an mit dem Primer. Das ist der Professional von Benefit. Dann klatschen wir den immer drauf. So, dann die Foundation, die ist auch von Benefit, die Hello Happy und drauf mit dem Schiss. Alles schön verblenden. So, dann geht es jetzt weiter mit dem Concealer. Dann nehme ich den Camouflage von Catrice. Hat doch irgendwie hier ein Haar Muss gleich gerade mal gucken im Spiegel Frühstals. Ha, jetzt ist es weg. Gott sei Dank. So, nehmen wir auf hier den Beauty Blender und tragen es auf und das. So. Alles schon So, und jetzt fixieren. Ach, nicht einmal die Sediat auf. So, jetzt. Oder? Und da nehme ich am besten, am besten, am besten ähm, den Pinsel für. Das Puder ist von Nixis HD Finishing Powder. Gehe ich einfach so rein und tupft das direkt ja. unter die Augen Dann machen wir jetzt die Augenbrauen. Dann nehme ich den Precisely My Brow Pencil von Benefit. Jetzt mal einfach nur mit Bürsten drüber. Stärker Haare reinzeichnen. So. Genau so. Dann gehe ich hin und setze die Augenbrauen mit dem 24-Stunden-Braun-Setter von Benefit. Gehe ich einfach so mit drüber. So, dann sieht das schon mal gut aus. Dann gehen wir hin und fangen an mit den Augen. Da gehe ich jetzt aber hin und hole mir ein Puder, ein etwas loseres, nämlich das von Shiseido. Ich mein meinen Beautyblender, tupf den da rein und tupf was unter mein Auge. Das hat einfach den Hintergrund, als wenn jetzt Foulout runterfällt von dem Puder. Von den Lidschatten, dass ich dann nachher den Puder einfach wegwischen kann und das Ganze ist weg. Dann nehme ich die Sleek Palette, die Snapshot 732, die sieht so aus. Und da fange ich an mit der Farbe mit jeder und trage die auf mein bewegliches Lied auf. Dann gehe ich in das Lila Glitzer mit dem gleichen Pinsel und trage das in der Lidfalte auf. Dann gehe ich in das dunkle Lila. Und gebe das in äußeren Augen. So, So, dann gehe ich jetzt in die orangene Farbe. Dann nehme ich aber diesen Pinsel. Und gehe damit in den inneren Augenwinkel und blende das ein bisschen nach hinten. Aus. So, dann nehme ich einen Blenderpinsel und blende das ein bisschen nach hinten. So, dann gehe ich ein bisschen weiter nach hinten. Also in die Mitte. Und verblende das auch nochmal. Dann gehe ich nochmal in das dunkle Lila rein. Und tupfe das hier nochmal so drauf. Gehe dann mit dem Finger in die Farbe. Und gebe die in die Mitte. Und verblende das Ganze mit meinem Finger. Genauso. Dann nehme ich wieder den kleinen Pinsel. Gehe damit in die orangene Farbe und in die lila. Ne? Und gebe das. Ich muss erst abwischen, nehme ich am besten den Pinsel für, wisch das mal gerade ab. So. Ich gehe dann damit an den unteren Wimpernkranz, das muss ich aber achten, dass es keinen Fallout gibt. weil ich dann keine Chance mehr habe, das zu retten. So. Gehe ich äußerst. Noch mit unterlegen. Da mal. Runter rein. So, dann geh noch Nochmal außen. Genau so. Dann gehe ich in die helle Cremefarbe. Setzt sie hier vorne. Hin. So. Und in den inneren Augenwinkel. So. Genau so. Alles gematcht. Dann nehme ich jetzt den Eyeliner von NYX und ziehe mir einen Eyeliner. Einfach nur ein bisschen warten. In der Zeit tusche ich meine Wimpern von der Maybelline Marke. dann kleben wir gleich noch Lashes. Ey Leute, dieser Kleber, ne, der von Duo, der schwarze, der bringt mich an ganzes Wahnsinns, der weil das kein Applikator ist, sondern eine Tube und die Wimpern kleben überall jetzt. Es ist ein Gekloppe und ein Geklebe furchtbar. Die Wimpern kann ich, wenn ich die jetzt heute benutze, kann ich die heute Abend wegschmeißen. Die kriege ich auch niemals mehr sauber. Also der Kleber, der kotzt mich an, ey. Ich bin echt so am überlegen, ob ich heute noch zu DM fahre und wieder den holen, wo ich allergisch drauf bin. Weil der ist tausendmal besser, der hat einen Applikator, aber das hier, damit komme ich nicht klar. Und der ist auch noch schwarz. Das heißt, wenn du einen dünnen Eyeliner hast und den irgendwo falsch draufsetzt und hier ist es runtergetropft, ne? Also, es ist wirklich ätzend. Also, ich fahr nahe zu DM, wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall, es ist mir egal, ob ich allergisch bin oder was auch immer. Mir läuft eh immer die Nase. Aber das mache ich nicht mehr länger mit. Diese Scheiße da. Also, ich bin schon aggressiv 14. Machen wir weiter hiermit. Nehmen unseren Konturpinsel. Welchen haben wir denn hey? Nehmen wir den. Und gehen damit in den berühmten Hola Bronzer. Und tragen ihn auf. ein bisschen. Omina oh, fresse so nicht den Schwamm, nachher kotzt wieder. Die hat nämlich gerade schon gekotzt. Da war zum Glück die Kamera aus währenddessen. Sonst hätte ich noch wieder Belustigung gehabt. Wenn es ein bisschen intensiver ist. Dann gehe ich jetzt in den Pinsel und in den Blush, so, so, Dann gehe ich jetzt, welchen habe ich gerade benutzt, ich war schon mal nicht mehr, gehe ich einfach in den und gehe in den Highlighter von Benefit, den Cookie, den Cookie, rein damit, Zollstroph, auf der Nase noch, und am Kinn, und bei der Nase, Die muss ich noch schnell konturieren. So, gehe ich dann nochmal im Pinsel drüber. So. Und dann noch mal ein bisschen mit dem Highlight, was ich jetzt ein bisschen weggewischt habe. So. Gehen wir hier noch mal ein bisschen drüber. Und hier nochmal ein bisschen drüber. Und dann nehme ich noch einen dünneren Pinsel. Ne, den nicht. Dann nehme ich den. Und gehe damit nochmal in den Highlighter. ein Highlighter hier. Meine Augenbraue. So. Dann noch die Lippen. Und dann wär's das auch schon. So, dann nehme ich jetzt den... Liquid Lipstick von Banana Beauty in der Farbe Heels ab Und den auch nochmal drauf. Mina, hör auf, dran zu kauen. Du bist verrückt? Die ruiniert immer alles. Furchtbar. So, das wär's mit dem Lock. Muss warten, bis es getrocknet ist. Schön schmeckt, mir echt voll schön geworden. Bis auf wieder den Fell, dass er tausend mit dem Scheiß Kleber. Ich fahre wirklich gleich zu der M und kauf mir den anderen. Ich hoffe, dass sie noch den, den da mit dem Applikator. Sonst drehe ich ab, ey, ohne Witz, dann läuft gar nichts mehr. Ich bin so aggressiv im Moment jetzt, deswegen. Heilige Scheiße. So, dann nehme ich jetzt von Urban Decay das All Nighter Fixing Spray und los jetzt. So, ein bisschen Reden, dass trocknet. Ich gehe jetzt nicht mehr mal mit dem Highlighter drüber. Ich lasse das so. Ja, das wäre der fertige Look. So, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben. Und ja, weitere Videos folgen. Abonniert meinen Channel, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Und ja, bis dahin. Tschüss!